Stürzte Riesenschiff? Ob es da drin was zu holen gibt? Grace, haben Sie zufällig irgendwo mein Datenpad gesehen? Nein, habe ich nicht. Moment. Das war bestimmt unser blinder Passagier. Das wäre eine Möglichkeit. Muss so sein. Komische Geräusche und Gerüche, Dinge verschwinden. Aber nicht mit mir. Ich finde heraus, was los ist. Wie immer Sie wollen, wenn Sie mein Datenpad finden, geben Sie Bescheid. Ich nehme ein Ersatzgerät. Und sobald ich weiß, was hier vor sich geht, werde ich euch alles erzählen. Ach gut, ich hatte schon befürchtet, ich erfahre gar nichts mehr. Okay, wir sind da, setz dich auf deinen Platz. So, Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt noch ganz schnell um das, wie ich, was hier noch um eiern ist. Ne? Erstmal müsstest so auftauchen. Doch ne? mal bloß nicht, dass ich Au! Okay. okay. Okay. Scheint jetzt nicht so schwer zu sein, wenn ich mich frage. Ich wollte halt erst voller cheaten ja, aber scheint auch so zu gehen. Äh. Oh Gott. Da kommt er mit so und Angriff? mich. Ich bin schneller. So. Okay. Da war jetzt doch ein bisschen einfacher, als ich mir halt vorgestellt habe. Weiß nicht, das scannen du sollst. <lacht> Natalia Scan. Boah. ja wo bis hin also tut alles scannen und nicht Viech, ne? ja? Zeig ja, das Vieh ja mal jetzt hat Ding kaufen ich muss ich das nicht scannen oder so na ja, gut ich hoffe wir haben jetzt hier alles auf kaschik ne wäre jetzt richtig gut nö fehlt noch was okay, Kultur keine Ahnung Egal. Ja, hi oh, und willkommen. Mein Name ist Andy Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind auf der Mantis. Ich habe kurz einen Abstecher nach Kashyyyk gemacht, um diesen mini boss sag ich mal, zu erledigen. Haben wir auch ja relativ viel Erfolg mit gehabt und ja. Gott, hier noch so ist nichts. Okay. Gut, und ja, wir müssen storymäßig jetzt wieder nach... Ich meine, ich habe letztens hier unten Tisch irgendwie was gesehen. Egal. Wir müssen storymäßig nach Datumir jetzt. Na, endlich. Wir haben alle anderen Planeten ja abgeschlossen schon mal. Das ist ja nicht schlecht, ne? Das heißt, wir können uns jetzt auf Datumir amüsieren. Und ja. Das ist jetzt also der vierte planet ich weiß nicht wie viele besuche hatten wir schon allgemein wir müssen erst nach bogano das alles vorbei ist ist die zeit gekommen sich da muss man nach seppo da muss man glaube ich noch schick da muss man wieder nach sehr vor dann wieder nach kashik oder so also ja unser sechster besuch erst nicht glauben sie ich weiß nicht was liebe ist gleich ich werde Ihnen sagen liebe ist das größte aber viel arbeit sie erfordern wunderung hingabe anziehung ja, und Respekt hm, falsch. Das ist ja fast schon tiefsinnig. Naja, das kommt mit der Erfahrung. Wer so gut aussieht wie ich, bricht immer ein paar Herzen. Ach, sicher, er ja, hat keine Ahnung von Liebe. HK 47 hat das am besten formuliert: Liebe ist mit einem Snipergewehr aus fünf Kilometern sein Ziel, die Kniescheiben wegzuballern. Das ist Liebe. Ich muss den klipp finden und irgendwann mal hier reinpacken in best -of vielleicht keine ahnung kommt sicherlich ins best auf okay datum ja lange ist es her ja eigentlich ist es nicht so lange ja wir haben ja einmal so kurz abstecher gemacht und nichts gefunden aber jetzt müssten wir ja alles möglich ich könnte zum beispiel da hoch springen jetzt per Doppelsprung. fällt mir gerade auf Im Schiff? drinnen ich habe wände ich habe Jedi, alles gut ja Becker. Du und sie. Ist alles okay? Ich weiß nicht. Das ist im Moment nicht wichtig. Weißt du, sie glaubt an dich. Um Wer hat... zu sein. Ich habe am Anfang nicht viel von dir gehalten. habe ich gemacht. Okay. Weißt du, immerhin musste ich dir wegen ihr zum unheimlichsten Ort der Galaxis folgen und... Ja, das stimmt. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr beiden das schnell klärt, damit wir die Mission abschließen und uns irgendwo erholen können. Ich kenne ein großartiges Kastell auf Takutana. Dort gibt's den besten Bloody Ranker der Galaxis. Hast du Hunger? Kerl, Kumpel, bist du mal draußen gewesen? Weißt du, wo wir sind? Das ist kein Ort zum entspannten Speisen. Lass uns verschwinden! Ich höre. Ja. Ver also, Sork Tomo will wirklich ein Stück von dir. Ha, du hast ja keine Ahnung, Kleiner. Wie bist du überhaupt an den Kerl geraten? Ja, ich hatte als Kind nicht viel. Gut, ich hatte meine Urgroßmutter, aber das war's. Mit Verbrechern wie der brot geht das nie gut aus. Kerl, wir sind nicht alle jedi. Die meisten von uns kommen gerade so durch. Und manchmal geht eine Wette daneben. Ich verstehe. Du kannst auf mich zählen, wenn die Brot wieder anrückt. Echt? <lacht> Danke, Kerl. Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Alles klar. So, ich habe mir natürlich mein gelbes schwert hier parat. Die Kleidung habe ich mir auch so ein bisschen am Planeten angepasst, weil Ka, warum nicht? Hast du kurz Zeit? Nee. Du bist seit weit gekommen. Aber dein was würde passieren, wenn ich einfach weggehen würde? Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaffe das. Ich kenne deine Fähigkeit. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe schon getan. Ka, selbst die stärksten je. Ich bin nicht Triller. Ich schaffe das. Ich weiß. Das habe ich auch nicht gesagt. Soll ich auf die dunkle Seite Irgendwas gehe. Es ist okay, Sir. Und frei werde. Ich sorge mich um dich, Kerl. Nicht. Hey, ich weiß, wir haben unsere Probleme. Aber ich muss mit euch reden. Ich <lacht> hey. brauche. Ich höre. Ich spüre wieder die Macht, aber bin immer noch blockiert. Warum ist das wohl so? Wenn ich beginne, mich zu öffnen, sehe ich Meister Paul. Und du hast trotzdem weiterhin deine Verbindung zur Macht vertieft. Weißt du, was mir das sagt? Dass ich nicht weiß, was gut ist? Dass du stark genug bist, deine Gefühle zu akzeptieren. Du musst dir Zeit lassen. Sehr. Ja, ich... Gefühle? Das geht ja, aber nicht nach dem Weg der Jedi. Versteckt sich, Grace? Sieht ganz so aus. Kein Wunder. Datumir ist nicht gerade nett zu Fremden. Habe ich gemerkt, dass muss dir etwas über diesen Ort gesagt haben. Eine Erklärung, warum er hergekommen ist. Meinst du, er war damals klarer im Kopf als in den Logs, die er zurückgelassen hat? Er war ein kluger Mann, aber er hatte die Antworten noch nicht gefunden. Jetzt müssen wir diesem Weg folgen. Nichts mehr? Okay. Gut, dann geht unser Abenteuer auf Datum hier weiter. So, da ist immer noch rot. Wieso kann ich da noch nicht durch? Von der anderen Seite vielleicht. Ja, nee, guck mal. Gut, ich werde mich hier noch mal gründlich umschauen. Das ist echt nur, damit man zurückkommt, was? Ah Ich habe gesehen, wir sind bei 74 Prozent. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt story mäßig die Prozente sind oder oder die Prozent von allem ist also optionale sachen und so die ich gefunden habe und so spätestens wenn ich das spiel abgeschlossen habe und äh, der hat kurz abgespackt wenn ich das spiel abgeschlossen habe und da sind äh, nicht 100 prozent dann weiß ich diese datenbanken die mir noch fehlen noch übrig sind das geht auch Okay. Hi. Oh, die mal immer noch so Schaden. Bist dich. Du auch. Bist dich. Bist dich. Ich brauche So, habe ich hier irgendwo verpasst, was abzuschneiden oder so? Das kommt man nämlich langsam so vor. nee So, wir können jetzt ich weiß auf jeden fall wo wir hin müssen wir müssen diese einen schluck springen jetzt wahrscheinlich ne? so, ich möchte aber gucken komme ich irgendwie zu dieser tür Okay, geht nicht auf mich los so, diese tür ist hier Warum warst du mich denn nicht? Mann, kann ich dir jetzt kaputt hauen? Also, hey, komm mal da, muss ich irgendwie hin? Ja da komme ich irgendwie hin. Ich werde übrigens die Parts jetzt ein bisschen länger machen. Einfach nur weil ich irgendwann mal fertig werden will mit dem Spiel und ja mein neues projekt Au. rückt auch immer wieder näher und dann habe ich ja immer noch einige sachen hier muss ich mal endlich weiterspielen und äh, hier. Nee. da kommt auch äh, pokémon wo ich mehr oder weniger eigentlich durch bin. Also, ich glaube, ich hätte da viel mehr. So kommen wir ein aus. Ich mache irgendwann so ein bisschen komplett Sachen. So, wie komme ich dahin? da hin? Da irgendwas zum Hochklettern. Wie komme ich denn da Von der rechten Seite oder was? Von hier, ne? oh. Hätte ich doch schon früher machen können oder habe ich das verpasst ich glaube ja ne? Na, ich habe so ein gefühl das ist richtig ne? ja. So, haha Aber hätte ich schon hatte ich noch nicht macht schub zu diesem zeitpunkt mein zweiten besuch auf jeden fall schon aber ich verpasst, ne? Gut. Jetzt soll's... Erstmal aufmachen. Und dann... Was auch immer das ist, einsammeln. Eindrümeln. nicht von diesem Planeten. Ja, dieser eine Typ. So. Ah, alles erkundet. Ja, stimmt. Ich sollte vielleicht mal so abgehen, ne? Obere Wirklick. Ah, ja, ich wollte schon sagen. er warnt mich doch einmal vorher irgendwas ist. So. Äh, hier, ne? Irgendwo. Ja, irgendwo, ne? So. Wo führt denn ja noch was? Irgendein Kartenabschnitt habe ich noch nicht gefunden. Ist also war auch irgendwie komisch hier, wenn ich irgendwie nicht diese wand finde da war ich doch bestimmt schon ne? ja. also wenn ich jetzt nicht direkt irgendwie an irgendein Objekt gegenüberstehe oder so, dann wird mir nicht irgendwie angezeigt, als ich irgendwie machtmäßig was machen muss. Ne? Dieses Ding, das hätte ja eigentlich auf der Karte dann auftauchen müssen. Ne? Dieser dieser Kasten, den ich da werfen konnte. Aber ich war wahrscheinlich noch nie nah genug an den daran deswegen hat die Karte sich gedacht, ne, Das hat er noch nicht gefunden. So, da ist was. Da ist noch eine Tür. Gut, das heißt, ich muss irgendwo da was machen. Holt so, euch den wie stark ihr jetzt seid. Einfach eine Rolle gemacht oder irgendwas. Oh, ich bin doch. Ich muss euch mal erledigen, damit ich hier vielleicht ein bisschen Überblick habe. Den ja. Man fliegt doch raus. Ey, die Typen, ne? Oh Gott. So. Da oben war was, aber da war ich schon, glaube ich, ne? Na, lass mich mal gucken. Da ist eine Tür. Wie komme ich da hin? irgendwie so eine Spalte, wo man durchgehen kann, ne? Aber die, die sehe ich so gut wie nie irgendwie. Na. Aber spätestens wenn ich nah genug daran werden würde ich ja mal sehen irgendwann, ne? Frage, wie komme ich dahin? Hm. Ich kann sie nicht öffnen. Ich gehe mal da oben. Hin. Ah, da ist ein Weg, oder? Nee. Ähm, ja. das ist klar, <lacht> äh. Irgendwann mache ich das Spiel auch hier kaputt. Ey. Pass auf. Na, sehe ich was? Ich meine, das ist noch relativ nah am Eingang. also da kann ich dann wahrscheinlich ausgehen noch nochmal suchen irgendwann ne ich jetzt sagen wenn sie nicht zu lange rumhocken ich will schon hier ein bisschen weitermachen nicht irgendwo Ne. ne. Okay, suche ich irgendwann mal. auf screen Und nein, ich gucke das nicht nach. Also nicht. Aber oh, ich hasse das, Ein Doppelsprung. Ahnung, wie man kommt, Aber wie gesagt, spätestens wenn ich den Planeten verlasse irgendwann und wieder am Eingang bin, dann ja, das ist jetzt nicht so weit vom Eingang entfernt. Also ja, werde ich schon irgendwann finden. So, hier habe ich alles Kunde. Da ist schon wieder, nee, von da kam ich. So, da müssen wir hin. Das ist, wo diese eine Wand zu überspringen ist, ne? Ah, lass mich mal durch. mal Direkt dahin, so der Typ ist weg. So, bis auf das haben wir jetzt aber alles. Ne, mal ein bisschen sortierter. Ja, alles abgrasen. Ne nur da fehlt noch was jetzt stehst du ja ist klar ich mag deine begeisterung aber datum mir fordert mehr er ist auch voll oder so pass auf so ich gehe jetzt hier rüber einfach ne? so jetzt betreten wir neues Gefühl wieder okay schießt ruhig aber ich sehe die schüsse kaum Alter, war jetzt nicht so schwer, Kollege. Ähm. Erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Was? Oh. Was? Hey. No. so mit aus okay ich wollte schon sagen nur mit ausrüstung so nicht... ich jetzt Strippen oder so oder so mehr nee, nee, macht doch keinen sinn so wir haben wir das geschafft weiß ich nicht wir haben voll glück mit dir man was. <lacht> ja stirbt okay ähm, hier kann ich aber klettern ne? ja ne, vielleicht muss ich irgendwann Vielleicht kriege ich ja nur so Ausrüstung mit, so mit der ich klettern kann, und dann kann ich diese eine Tür betreten, ne? weil sie ja nicht äh, da. speicherpunkt und schon sagen, Geht kaputt. Na, lass jetzt mal speichern. Und ausruhen. Speichern und ausruhen. Okay. Hm. Ja. Wo muss ich hin? Da oben. Ja, ich muss erstmal wieder zurück. das ist eine Tür irgendwo. Da. ich dachte werden abgrund da ist aus direkt zu dir gesprungen ja oh, ich liebe diese gedrückt halten attacke sie wenn sie klappt okay du hast es doch gar nicht versucht sie geht nicht auf egal was ich tue ich habe einfach darüber gestreichelt einmal egal was ich mache Sie sesam öffne dich haben was ich konnte ja. Nochmal, Kelle. Oh Gott. Du gehst keinen Schritt weiter. Schritt so. zur Seite. Nein, er hatte recht mit dir. Wer? Was? Jede sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Ich bin friedfertig Verdammt. Oh, nee. Zombies. Backgole, oder? Nee. denke Ich denke jetzt wäre anders. Aber könnte sein eigentlich, ne? geht mal weg von mir. Einfach als gedacht. Nee verdammt! Ich hätte ja nicht recht haben können, ne? Ja, Rakole Ra Ra ist irgendwie so Old Republic-Zeugs, Da ne? hm. ja, könnte ja vielleicht sein, ne? nee. oh. Irgendeinen Grund hat. Ich glaube meine Angriffskraft plus ist das, was mir das hier ein bisschen einfacher macht, ne? Genau, automatisch wieder zu. Oh Gott, ich sehe auch schon, womit das verbunden wird. Irgendwann Jump and Run einlagen. Au! Ich ungern frecken, das läuft gerade relativ gut hier. Okay, wir gehen nie vor euch auf die Knie. Machtkampf der Macht, so wie sieht's denn mit dem Gebiet hier aus noch ein. Gehen wir alles geordnet hier ab. Das ist der Speicherpunkt. Okay. Man kann sogar auf so ein Ding angreifen. Warum gibt es nicht Kämpfe auf solchen Dingen? wenn mal cool. Äußerst nervig. Auf Dauer, aber auch irgendwie cool beim ersten Mal. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht anfassen! Nicht anfassen! wir müffelt doch alle. Ich muss mir echt angewöhnen, mehr Macht einzusetzen, weil ich jetzt meine Macht heilen kann mit den Dingern. Was was hier? Ah du. Ja runter? Nein hier runter. Da ist sogar einer runtergekommen. denkt ihr nur weil ihr den High Ground habt, könnt ihr jetzt gewinnen? Kann ich nicht oder auch? So hoch ey Weil ich will den vor mir anvisieren, ne? Und der tut den nach hinten an Hilfe bitte! Bitte! Hilfe bitte! Oh Gott, das Ding hat mich hier beieinander getroffen. Das ist ja echt blöde Position, ja? Du, wie? Alter. Ich schaff's, diese Schwester der Nacht uns zu folgen. Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf zehn Spitzen. Moment. Hast du überhaupt zehn? Ehrlichkeit. Ja, kann... oh, Ausgerechnet jetzt. Was ist das für eine fliegende Kreatur? Hoffentlich erfahren wir es nicht. Wir werden sowas von erfahren. <lacht> so, da unten ist noch ein Gegenstand, sich gerade. Gott verdammt. Äh, kann ich da auf das Ding draufspringen? Das sieht jetzt nicht so aus, als wäre ein offizieller Weg. War ich überhaupt da unten schon? Ja. Wie? Wie habe ich das schon wieder verpasst, ey? damit So. So, Abkürzung. Abkürzung, ne? Abkürzung. Und Ruhe. So, perfekt. und so, mal heilen und vielleicht hier einen oder anderen Fähigkeitspunkt ausgeben. Da war wirklich was drin. Macht und Kontrolle. So, war der Gegenstand, den ich jetzt gesehen hatte. Keine Ahnung. Äh, wie? Na, guck mal, was ich mir holen kann. Ich glaube, macht jetzt nicht mehr so einen großen Unterschied, ne? Äh, kann Kelly Ziel in seinen Umfeld Wie anvisiert gehen wir länger verlangsamt. Ich halte vom Magnet, kann Kels die meisten Gegner heranziehen. Ein mächtiger Magnet, der Gegner kommen nicht in Kels Richtung. Äh. So uns ausweichen kann Kay kurz ne? ein regen macht Ausweichen. also immer so Sachen. Vielleicht tue ich so mal irgendwie aus Versehen triggern und dann bin ich wahrscheinlich froh, wenn das passiert, ne? Aber das glaube ich nur, wenn man so ausweichen ne? also wenn man nur Kreis drückt. Ne? So, wo war dieser eine Gegenstand, den ich jetzt gerade verpasst habe? Wurmt mich jetzt. Da war... Also nicht... Was? Hier waren Gegner? war waren meine Gegner. Oh. So, ich hoffe mal, ich kann da irgendwo runterspringen ohne direkt irgendwie zu fallen. Also zu Tor zu fallen ich hätte den gegenstand doch noch gerne ja, ich oh. so. macht das als viel einfacher für sagte er während ich angegriffen habe während ich ihn in seinen stacken ungefähr abgebrochen habe so da unten da komme ich doch nie im leben da kann ich die kamera mal ein bisschen Noch komm schon. Ich hätte da voll runter. Ich hätte da voll gepasst, ey. Ich weiß, es ist wahrscheinlich wieder nicht der offizielle Weg. Ne? das ist so ein Ding hier, glaube ich. Aber, schon. So. Oben okay, habe ich einfach nur verpasst. Okay, die wurden nie begraben. Viele Schwestern der Nacht starben hier. Sie hatten nicht mal eine Chance. Aber bevor ich das hier verpasse und mir wieder hier den Ast absuche, ne? hab ich das schon mal. So, lass ich mal kurz hier runter. So. Jetzt wir von hier aus wieder also wollte schon sagen. Okay. So. Alle Thron. jetzt haben wir noch alles gefunden. So muss das. Muss ich mir ja nicht durch einen, einen Planeten erinnern, das ist das einzige, was mich hier nur stört. Hier an dem Spiel, so okay. Da kann ich noch nicht hoch. Also, ich muss hier irgendwie so eine Ausrüstung finden, wo so ich das verstanden habe. Ne? Gut, das heißt, diese eine ist ein Gebiet ist vielleicht noch offen und. Ist noch nie darauf geachtet, aber kann ich nur ein Gegner mit meinem Schwert treffen und habe treffe ich wäre ich mit dem Doppelschwert hier angreife? Ich glaube, nämlich ja, hier wurde jemand gejagt. Sehe gerade nichts, soll es rangezogen werden, und nicht zu mir hinrollen. Ich habe den angezogen der ist zu mir hingerollt, ey. muss so, das Ding? BD, du doch gerade was gefunden. Ich jetzt eingesammelt oder nicht? BD, ich habe nicht A3 gedrückt, oder? Hat er trotzdem eingesammelt? Oh. Na, ja, okay, da weiß ich aber... Wo oh, ja was ist, ne? Wird mir aber nicht auf der Karte angezeigt. Da finde ich ein bisschen doof. Obwohl ich genau an der Wand äh, dran stand. Oh Gott. Oh. Oh, bleib hier. Boah. Die solche Viecher seid echt nicht in der Lage sein, irgendwie so Ausweichschritte zu machen. Das ist voll dämlich. Oh, wo ist der andere? Oh, schießt auf mich. schießt auf mich. Schieß. Schieß. Schieß. Ah, was? Oh, boah! Hilfe bitte! Schieß auf mich! Schieß auf mich! Boah! Du, auf mich! Schießen jetzt! Hallo? Boah. Vielleicht also werde ich den vergessen und dann ballert er wieder auf mich. Ey. Ja genau. Oh, so. Lass mich doch nicht hier einfach eiern du. Mein Drohne kann auch nicht entspannen, wenn den nur Gegner Ich glaube, Panikattacken und so. Jetzt gar nichts an tun sehe ich gerade. so ja, ist gerade weggespawnt. Wo hm. das Das ist die Zierung von Spinnen. Oh, Speicherpunkt. Lang ist es her. Ich warte ja noch einen Moment irgendwie, wenn ich aus dem Speicherpunkt rauskomme und, und auf einmal ist so ein Typ, der mich schlägt oder irgendwie so. Ich mag es, wenn Spiele so was machen, wenn er irgendwie, weiß nicht, Spiele vom Bioware machen das oft wäre es ja immer irgendwie bei spielen dass ja er immer irgendwie weil nicht so ein ort wo ich zurückziehen kann Knights of the old republic zum beispiel hat ein eigenes schiff oder eine Partymitglieder und so hat es da war ein sicherer ort ne? in dragon age hat so ein eigenes camp, das du immer aufgeschlagen hast dann war es auch immer sicher dann immer irgendwann einmal so im spiel kam so ein moment wo entweder das schiff oder das camp angegriffen worden ist und oder kämpfen muss ich finde so weit richtig gut. Final Fantasy 12 hat auch so was ähnliches. Was konnten dort immer so Speicherkristalle, wenn du die berührst, dass sich voll geil und konnte speichern. Und dann kommst du irgendwann mal läuft an so ein Ding vorbei, willst speichern. Auf einmal greift das Ding an. Ich mag so, wenn du so irgendwie so spiel so mit den Erwartungen irgendwie spielen. Nein, nein, ich komme näher. Oh, du kommst also näher das ist sowas von einem Bossraum. raum äh, ähm, ja dein t-posing hat mich irritiert ja genau der hat nicht so ein ding vom anfang irgendwie hat für ein Fisch bewegt sich so also anstatt irgendwie in eine richtung zu schlagen so wie so ein betrunkener extra so programmiert damit es nervig ist 37 minuten habe ich gerade merkt aber ja ich habe gesagt ich will ein bisschen mehr machen so 40 45 minuten okay. bis zum nächsten speicherung spielen immer noch außer der kommt genau jetzt habe ich freue mich immer noch dann einigen ding aufgenommen habe nach oder schreibt so geht das ding kaputt ne? So, ist noch irgendwas anderes da oben ist auch noch was man sieht schon so nach dem weg aus wie man da ein äh, nee. so überhaupt hin. Nee. Ah, komm schon. Nee, von da bin ich gekommen. Ne? So. Ja, solche Rätsel einfach. Mit diesen Murmeldingern. Ne? Wo echte Schwerkraftphysiken und so beachten muss ne? Ich bin nicht ich wir auf sehr vorfällig sind ich hoffe wir müssen nicht noch mal sehr froh aber das 100 prozent und so also ich nehme an nicht ne? Gut, was haben wir hinter spalten nummer 1 hier müssen die nachtbrüder leben Kommst oh, dann nah denn darauf? Nur wenn wir keine andere Wahl haben. Ja, das passt. Könntest du mir bitte mal erklären, was er sagt? Aha, jetzt habe ich mal so einen Schritt gemacht. Ich den gesehen, so Präzisionsausweichen. Einfach so... Oh. oh mein Gott, du hast mich getroffen. So wie diese eine Szene. Episode 1 weiß ich nicht, wo Obi-Wan irgendwie so getan hat, als wäre von Darth Maul getreten. Glaube ich jedenfalls. Ja, darf ja, Darth Maul hat vor ins Gesicht gedreht und Obi-Wan macht einfach nur so einen Rückwärtssalto. weiß nicht, ob das irgendwie schlecht choreografiert war oder ob das wirklich von Obi-Wan so geplant war, da den Angriff so ausweichen Sieht jedenfalls so danach aus. Aua! ja gerade wie nervig das hier ist okay könnt ihr mal aufwenden also warte ich gerne weiter komm ich jetzt da hoch also voll nervt da oben habe ich schon was sie jetzt Gott zu früh So. Ja. ja, zu erfüllen Die haben die ganze Zeit so aufgeladene Schüsse gemacht, ich das machen sollen. Hallo. Oh Gott, nein. War ein Speicherpunkt? Aua. Boah, sind nicht menschlichen Gegner. Sind das hat mich irgendwie am meisten, ja, stört ey. den ich am wenigsten. Klar, kommen hallo. müsst euch da ist noch einer diese ratten auf kashik dann noch mit denen nicht klar ey. komm her oh gott da oben ein hätte ich bestimmt erreichen können das ist jetzt hier bestimmt so ein Bestrafungsgebiet, weil ich das halt nicht geschafft habe, ne? Oh aber Weißt du noch nicht? Vielleicht steht er ja auch so was. Oh ja, das ist genau mein Fetisch. Er <lacht> sagt, Und bevor ich dem den Samen überhaupt zeige, da ich, ich komme so die Tür von der Mensch rein. Oh, das ist genau mein Fetisch. Oh. Na, oh. oh. oh. da ist irgendwas. Nee, ah. das, das brauche ich doch irgendwas. Warte, ja, da ist bestimmt auch irgendwie so ein Boss irgendwo, ne? So ein Mini-Boss. Was ist das? Das ist das Die Antworten kriegen. Polarfrucht. Was anstatt die mitzunehmen, ne? Irgendwie so etwas ekelerregendes anscheinend. So. Ah, da muss ich hin, glaube ich. Halt. Da ist noch was. Vor ich das vergesse im nächsten Paar, ne? Hm. Ah, das ist genau mein Fetisch. viel angst und Wot. wie kann hier jemand überleben hey, nicht die von der dunklen seite so checkpoint ich merke wir haben noch zwei Stims. gut ich habe glaube ich noch irgendwas, dass ich vor ein ding kaufen kann oder was ist das denn Irgendwas kann ich noch mit ein ding kaufen Was ist das schalten vom magnet oh, da mache ich einen auf Kylo rennen ja, machen wir mal. Gut, dann ich aber sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter hier auf Datumia. So wie du mir, ne? Gut, ja haben wir mal endlich Patronen. Gut, da müssen wir hin. Gott, hat sieht irgendwie aus wie eine Arena. Opfer, so. Ja, okay. Läuft doch selber hinaus, ne?